Moin Leute und Herzlich Willkommen zu Modo Combat 11 Heute zocke ich als Kumlau Ich sehe ich habe 62% gegen Race Designer Also 62% dass ich genau gewinne So mal sehen als wer könnte sie denn sein Als wer könnte sie denn spielen Frost hm, Frost, nicht schlecht Gut Frost ist schon echt einzigartig und deswegen nehme ich mir einen lau zu dieser Zeit habe ich noch keine neue Skins gekauft und kein Combat Pack und den Combat Pack hat man viele verschiedene weitere Charaktere. Na, zeig mal. Was hast du denn drauf? Ich versuche immer wieder erstmal auf die Füße zuzugreifen und dann so einen Wurf auszuführen. Weil meistens keiner erwartet das von mir. Ja, nice. Echt gute Kontra-Attacke habe ich gemacht. Oh, der Pink. Oh, oh, oh, oh, oh. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. 1225. <lacht> oh. So, das sind für so kleine Furze. <lacht> okay. Okay. Ich muss mal mich wieder konzentrieren. <lacht> Aufstehattacke. Das hat sich vergessen. Noch ein wenig. Noch ein wenig. Jo. Ein Wurf geht immer. Round 2. Fight. Oh, sehr schöne Kontakt, halt, okay. Ey, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder nicht, aber es hat richtige Legs gerade gemacht. Richtiger Freezing. Kein Fehler von mir. Ja. Ah, wegen diesem Ping ist das so äh, fast ein Kombo zu machen. Ja. Und... ein richtig schöner Behalter. <lacht> Ach, ich liebe Kung Lao. Also so Shaolin Kung Fu, das ist... Mh, richtig nice! So, mal sehen, wie wird die zweite Runde aussehen. Hm. Will sie einen anderen nehmen? Oh, guck mal. God Mode. God Mode. Gar nicht schlecht. Als Liu Kang. Hm. na dann zeig mal. Wie gut bist du denn? bin echt gespannt. Wenn, wenn ich gleich verkacke, dann ist es echt <lacht> mies. jetzt drei Siege hinter mir. Und hier soll das auch nicht anders sein. Guck mal, der spielt auch schon ein bisschen anders. Oh, oh, das ist echt God Mode. Oh. Ai, ai, ai. Was tust du denn? Oh, holy moly, Bro. <lacht> okay, ich gebe auf. <lacht> Die erste Runde ist deins. Denk schneller. <lacht> Oh, denk schneller. Ja, genau. Ja, gleich siehst du, wie, wie ich... Wie schneller denke. Hier einmal. Hier ist zweimal schneller. <lacht> Dreimal schneller als du. <lacht> Viermal. <lacht> ist nicht schlecht, oder? Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Bros, wenn ihr das gesehen habt, ich glaube, es lohnt sich einmal mir ein Like zu geben. Er hat mich fast gar nicht getroffen. Ich habe so wenig Leben verloren. Leute, seid nicht gierig. Gib mir ein Like. <lacht> nice. Nice. Oh, das war dein Fehler, Bro. Ah, der will springen. Oh, das war epic. Epic. Au, au, au. Oh, oh, der geht über, über die Beine. Ja, springst du wieder? Oh, wieder über die Beine. Ach, der Scheiße. Das war mies, das war mies. Hat mich aber auch echt entspannt. Weil er so wenig Leben hat. Oh, oh, oh. Oh, der hat mich sogar... Oh. Hm. Gar nicht gut, gar nicht gut, raus. Okay, ich verspreche gleich volle Konzentration. Ich mach das. Ich mach das. Ich schaffe es noch. 1-1. Der Match ist noch nicht gewonnen. Hat vier Sterne. Ja, der ist gut. Aber ich versuche gleich besser zu werden. Jetzt weiß ich, wie er tickt. Und gleich geht's richtig los. Ich werde euch nicht enttäuschen. <lacht> oh, der hat schon seine Spezialattacke angemacht. Okay, das weiß ich noch. Okay, das ist auch gut. <lacht> ja, ein bisschen so. Ah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Nein, nein, kein Combo, kein Combo. Was tust du denn? So. <lacht> Zweimal, komm nochmal. Ah, schade, schade, das könnte ein Crushing Blow sein. <lacht> nein, nein, Leute, nein. Oh, schaffe ich das noch? Leute, wenn ich das schaffe, dann müsst ihr Feuer unter diesen Kommentar. Oh, oh, holy shit! <lacht> ihr müsst auf jeden Fall unten Feuer schreiben. Ohne Scheiß, das war so epic. Das war einfach abgefahren. Ich feiere mich gerade selber. <lacht> oh, und wieder habe ich dich. Und noch einmal! <lacht> oh, oh, oh! Noch ein wenig, noch ein wenig. Vielleicht schaffe ich noch Brutality. Come on. Ah, uh, au! Mm. Na, das wird jetzt kritisch. Ach, Mann, Mann, Mann, Mann, nein, nein, oh, sag mir nicht, dass ich jetzt verkacken werde, <lacht> Oh, er hat mich noch gerettet, na gut, wenn kein Brutality, ja, dann machen wir ein Brutality, Der ist sowieso schon tot. Kung Lao wins. Alles klar, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte seid nicht gierig, gebt diesem Video ein Like. Ähm, und wenn diese kleinen Videos euch gefallen haben, mit 10 Minuten oder wenn ihr wollt ein bisschen länger die Videos haben, dann schreibt mir das einfach in den Kommentaren. Dann weiß ich Bescheid, was ist denn besser. Ja? Okay, Leute, man sieht sich. Ciao!